und herzlich willkommen zu meinem Vlog. Heute besuche ich mal die inter Intermodellbau in der Westfalenader Dortmund. Die Intermodellbau ist eine Modellbaumesse die einmal im Jahr für fünf Tage in der Westfalenader Dortmund stattfindet. Es gibt viele verschiedene Bereiche des Modellbaus beziehungsweise alle werden abgedeckt, das heißt Eisenbahnen, Schiff, Fahrzeuge und äh, Flugzeuge. Hier kann man jetzt einmal den äh, echten Stand sehen mit dem kleinen Dampftraktor. Es gibt aber auch Papiermodelle wie hier zu sehen und äh, alte Blechspielzeuge. Also im Prinzip wird ein breites Spektrum, der auf der Intermodellbau äh, abgedeckt. Dies ist ein äh, Originalnachbau von einer äh, Eisenbahnstation in England. Und das ist ein Kurzausschnitt aus der Flugshow. Es wurde auch wieder äh, die Fernleck-Auto-Fahrmeisterschaften äh, ausgetragen. Und der Schiffsmodellbau war natürlich auch wieder da. Tja, ja, was man aus Streichhölzern so alles machen kann. Ne? Das ist zeigt der kleinste Modellbaumaßstab, den es so gibt, zumindest bei der Eisenbahn, das ist Z, 1 zu 220, meine ich. So, das war ja schon ganz schön. Da war ja schon viel Schönes dabei. Ne, dann lesen wir doch mal den Kalenderspruch von heute vor. Die Idee war gut, das schöne Gesicht einer Frau wird durch einen Unfall entstellt. Mich interessierte, wie sich die Persönlichkeit durch das neue Äußere verändern würde. Bis meine Figur nichts mehr tat, außer im Auto herumzufahren. Peter Stamm trägt ein Projekt zu Grabe. Ah, tja, so kann es gehen. So, dann würde ich mal sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal.